Herzlich willkommen zurück zu den Captain. Ich freue mich sehr, dass ich mit dem Let's Play hier an der Stelle weitermachen kann. Wir waren auf der Epsilon-Station und sind dort unserem, möglicherweise unserem Erzfeind auf der Spur. Und ich habe ja beim letzten Mal ähm, abgebrochen zwischendurch und würde exakt an der Stelle wieder ansetzen, nämlich ähm, der möglicherweise der Befreiung von Jeff und der Verhinderung ähm, der üblen Pläne unseres Widersachers. Gut, dann ähm, vielleicht noch mal ganz kurz. Äh, wir sind auf dieser Montagestation und wir können hier tatsächlich die einzelnen Teile anbringen und das tun wir auch mal. Äh, nächster Teil. Ein neues Paar Arme, genau das, was ich brauchte. Ich muss noch mal ein Stück zurücksetzen, ähm, weil es nicht korrekt gespeichert hat. Ähm, aber das ist unproblematisch, denn das holen wir jetzt schnell nach. Super, ein neues Paar Beine, genau das, was ich brauchte. Nächster Teil, genau, jetzt kommt das, was wir nicht brauchen. Jetzt kommen die Arme, damit können wir das erstmal ignorieren. Und schalten mal auf Kamera 2. Und hatten festgestellt, es dürfen hier keine Katzen im Raum sein sitzt aber eine und unser Roboter hier scheint das auch genau zu wissen. Ja also wir reden mal mit ihm. Hey, ist dir aufgefallen, dass hier eine Katze ist? Ja ich weiß. Ist es nicht gegen die Vorschriften, eine Katze hier zu haben? Ich habe das Schild gesehen und ich weiß, dass der General es nicht mag, wenn wir uns mit biologischen Lebensformen vermischen. Aber sie ist mir nicht wirklich im Weg und ich mag es, wenn sie hier ist. Wenn du die Katze nicht entfernst, zwingst du mich, das zu melden. Es besteht kein Grund, irgendwas zu melden. Ich werde sie entfernen. Okay. Okay. Hm. Na, dann lassen wir sie doch wieder rein, oder? <lacht> okay. Ich brauche ein gelbes Oberteil. Er hat eins, ich habe keins. So. Das hat schon mal funktioniert. Wenn ich jetzt den Schweißer betätige. Geht sie weg. Tür bringt nichts, weil sie nicht schon selber rausgeht. Da kann ich sie nur wieder reinlassen. Da probieren wir nochmal den Hammer. Kamera schließen. Hey! Hey! Die Katze ist immer noch hier. Okay, okay. Ah, jetzt geht er dahin. Komm her, Mietz, Mietz. Der böse Kopf da drüben schätzt deine liebenswerte Niedlichkeit nicht. Hm. Na, dann probieren wir doch mal was aus. Okay, das hat funktioniert. Oh mein Schöpfer, das war nicht optimal. Ich muss das wirklich reparieren. Also wie gut, dass meine Schmerzrezeptoren gerade nicht installiert sind. Der Schmerz ist zweifellos unerträglich. Führen wir ein paar nötige Eigenapparaturen aus. Okay, jetzt steigt er auf die Bank? Oh Mann, geht es dir gut? Ich schätze, Droiden können auch nicht ohne einen Kopf überleben. Anscheinend hat er das nicht ganz verdient, aber er war ein Lakai für diesen, diesen Ableton. Naja, wie man es nimmt. Ich schätze, dieses Brett ist irgendwie defekt. Okay, also es scheint nicht zu funktionieren. Aber. weise Arme, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir. Und jetzt bringen wir das dort an, genauer. Und das Teil bringen wir an mir an. Das sollten alle notwendigen Teile sein. Ich fühle mich wieder so vollständig. Lass uns von diesem Montagebrett runterkommen. Das ist so unglaublich. Ich kann diese Arme und Beine spüren, als wären es meine eigenen. Wow, und die Macht! Diese Maschine ist so stark. Captain? Ja, Robocap hier. Ich erhalte hier einen riesigen Strom von Eingangsdaten. Darauf wette ich. Ich bin am Leben. Geht es dir gut, Captain? Okay, ich bin viel mehr als okay. Ich bin verdammt unzerstörbar. Was ist los, Captain? Ich habe gerade gemerkt, dass ich mich ein bisschen sammeln muss. Ich habe gerade gemerkt, dass ich mich ein bisschen sammeln muss. Ich kann mich jetzt als ganzer Druide frei in der Station bewegen. Das ist unglaublich, Captain. Nun, solange deine Vitalwerte hier so gut aussehen, sollte es keinen Grund zur Sorge geben. Im Moment zeigt dein Körper eine große Anpassung an dieses Verfahren. Aber dies ist unbekanntes Terrain, also solltest du vielleicht nach einem Weg suchen, die Schilde zu senken, damit wir andocken können. Du hast recht, Schiff. Bleib dran. Ich komme wieder. Okay. Nächstes Teil, Schweißteil. Wo ist das? Schweißteil. Teile schweißen. Nächstes Teil ans. Achso, da kann man dann. Okay. Jaul. Miau. Okay. Ersatzteil Spender Infotafel. Hm. Dieser Droide scheint nicht in der Lage zu sein, die Touchsteuerung zu benutzen. Gehen wir mal nach draußen. Achso, ich kann noch nach rechts und nach links scrollen. Ich kann nicht nach oben und nach unten scrollen. Also das ist Epsilon. Interessante Punkte anzeigen. Ruftaste. Okay, da ruft er die Vorstühle dem Kasten kann ich mich verstecken. Teilbehälter oder Oberdeckel kann geöffnet werden. und Das sieht wirklich schwer aus. Okay, da kann ich mich also verstecken. All diese Körper sind Personal der Space Fleet. Sie sind alle tot. Was ist das? Aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht. Dafür habe ich vielleicht eine Erklärung, Captain. Ach ja, diese Tür scheint noch biologische Lebensformen zu scannen. Es könnte ein Sperrgebiet für Droiden sein. Okay. Kann ich es bewegen? Aha. Es ist ein weiblicher Körper. Sie wurde von einer Art Faser in den Kopf geschossen. Also das ist wirklich fallen lassen. Das ist wirklich eine gewaltsame Übernahme gewesen. Space Fleet Banner Schild. Andockstelle A, Space Fleet. Das warme Space Fleet Blau spendet mir immer Trost. So, das ist die Luftschleuse offenbar. Im Moment scheint kein Schiff an diese Luftschleuse angedockt zu sein. Oh mein Gott, diesem Mann aus Terrain wurde die Kehle aufgeschlitzt. Gibt sonst noch irgendwas? Nee. Okay, das ist als Dock A. Okay, okay. Du kommst mal mit. Er weiß, wofür ich dich brauche. Ähm. Okay, die kann ich da also nicht rein reinstecken. Gut. Das wäre jetzt meine Hoffnung gewesen, dann hätte man nämlich biologisches Material, aber ich nicht, denke nicht, dass das gegangen wäre. So. Halt. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Woran hast du das gemerkt? Siehen wir nicht alle gleich aus. Das ist ganz schön unsensibel. Bist du neu? Ich bevorzuge den Begriff frisch. Ah, Haha, der war gut. Melde dich einfach sofort bei deinem Sergeant. Verstanden? Äh, ja, klar. Kartons in verschiedenen Größen. Ich habe den Eindruck, dass sie, dies, dass sie diese Station von nützlicher Technologie befreien. Ach, die packen ein. So, das ist offensichtlich Ableton. Was muss ich hier machen? Konversationsanfrage abgelehnt. Ich bin gerade nicht im Plaudermodus. Kann ich da hochgehen? Hey Schwester. Hallo? Lass mich in Ruhe, Troide. Käfig heben. Dieser Schalter steuert einen Sicherheitskäfig für die Kontrollbrücke. Tromiumschlitz. Das ist der Platz, auf den eindeutig eine Art Behälter passen würde. Auf einem kleinen Schild, darunter steht ein eingabe Das ist ein großer Hebel mit einem roten Griff. Es ist ein kleines Etikett daneben. Wurmloch Ausführungskontrolle. Okay, damit kann ich also Wurmloch erzeugen. der Herzog ja. ist Wachdienst. Das ist der Statusmonitor, das Wurmloch generieren. Also okay, ich könnte damit also ein Wurmloch generieren. Zeigt euch ein Fluss in der Okay. Gut, jetzt trage ich ja den Kasten durch die Gegend. Aber warum nicht? So. Das sind Generatoren, das ist ein Gigafeld Generator. super so die diese Maschine erzeugt, das ist unglaublich. Das, so groß ist doch die Station gar nicht. Das ist der B. Der Bildschirm zeigt mir an, welches Schiff gerade an der Luftschleuse angedruckt ist. Im Moment ist es General Evelton's Zerstörer. Space Fleet, Andockstelle B, Space Fleet. Gibt es noch was anderes? Nee. Okay. Kisten. Kartons sind verschiedene Größen. Aus der Station zu sein. Habe ich irgendwas übersehen? Kann ich irgendwie dieses Schiff kontaktieren? Ich glaube ich muss erstmal diesen Container fallen lassen. Fallen lassen. Dann gehe ich mal, verstecke ich mich mal. Ich kann mit diesem Standroiden nicht hinunterklettern. Ah, okay. Dann bewegt wir mal den Hebel, mal sehen was da passiert. Hey, fass das nicht an. Hey, fass das nicht an. Gut, das wird jetzt auch nicht anders. Was habe ich gesehen? Sie ist tot, die Brust ist die Brust geschossen. Kann ich irgendwie mein Schiff kontaktieren? Super optimal, würde ich sagen. Aber ich kann auch mit den, mit den toten Körpern nicht interagieren. Und ich sehe das Kraftschild. nicht vorwärts hat er irgendwas bei sich ich brauche irgendwie er ist schon seit einer ganzen Weile tot Ah, kann ich vielleicht auf eldens Schiff das probieren wir doch mal aus stimmt ich bin ja Roboter das heißt ich muss ein bisschen gucken dass ich mich dass ich in der Logik bleibe weil das sollte ja möglich sein na dann los geht's Schleuse. Öffnen. Schiff. Ja, Captain. Ich habe das Schiff von Ableton betreten. Sei vorsichtig, Captain. Ich werde mich kurz umsehen und sehen, ob ich etwas finde, das ich verwenden kann. Du solltest versuchen, einen Weg zu finden, die Schilde um die Station zu deaktivieren. Sonst kann ich nicht andocken. Bestätigt. Schraube cap out. Okay. Was haben wir hier? Dieser Manolith eines Ressorts schützt sicherlich etwas sehr Wertvolles für den General. Ja, entweder Tromium oder eine Energiezelle. Okay. Gut. Also brauche ich einen zweiten Partner. Wir schauen wir mal, stellen noch ein bisschen was hier los ist. Ich glaube, das ist der Zugangspunkt zum Rest des Schiffes. Er ist verschlossen. Kontrollzentrum. Bedienfeld für... Das machen wir gleich. Schilde. Schilde ausschalten. Das war einfach. Schiff. Ja, Captain, ich glaube, ich habe die Schilde deaktiviert. Kannst du das bitte überprüfen? Okay, Moment. Ja, sie sind da unten. Super. So, dann kannst du mich jetzt zurück zu meinem Körper bringen. Klar, warte eine Minute. Okay. Ich hoffe, ich habe mir jetzt keinen Bock geschossen dadurch, dass ich die. Willkommen zurück, Captain. Wie geht es dir? Also ein bisschen komisch, das ist alles. Keine brennenden Kopfschmerzen? Äh nein. Hm. Und keine brennenden Schmerzen der, um, im unteren Bereich der Wirbelsäule? Nicht wirklich. Hm, wie seltsam, aber toll schätze ich. Die Notfallbehandlung, die ich für dich vorbereitet habe, müssen wir nicht durchführen. Nun, äh, okay. Jetzt müssen wir nur noch an der Station andocken. Soll ich rein, uns reinbringen, während du zurück ins Cockpit gehst? Klar, mach das. So, jetzt docken wir da an. Mal sehen, ob ich mir jetzt keinen Bock geschossen habe durch diese, dadurch, dass ich den Behälter weggestellt habe. Okay, jetzt docken wir dort oben an. Bei A. Okay. Ich bin mal gespannt, was das noch gibt. Tag 83. So, wir sind jetzt an der Raumstation angedockt, Captain. Brillant. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie uns nicht gesehen haben. Wie kannst du dir so sicher sein? Naja, also, Sie haben nicht auf uns geschossen. Ich verstehe. Also, hast du eine Idee, wie man diese Station zum Laufen bringen kann? Nun, der Wurmlochgenerator wird mit einer Brennstoffzelle betrieben, das wissen wir. Aber meine Scans zeigen, dass es auch etwas Stromium braucht. Und tatsächlich haben wir gerade etwas davon im Frachtraum verstaut. Du solltest es lieber mitnehmen. Nur für den Fall, dass du auf der Station nichts findest. Ich verstehe. Ähm, ich habe gar keine extra Brennstoffzellen im Frachtraum. Soll ich die Brennstoffzelle mitbringen, die wir im Lagenmodul installiert haben? Ich halte das für keine sehr gute Idee. Wir müssen einen für die Verteidigungsstation auf der Erde aufheben. Okay. Ich schätze, du musst einfach gehen und die Station erkunden. Eine Sache noch, Captain. Ich habe noch immer Kontrolle über den Druiden auf der Station. Ich glaube, ich kann es dir ermöglichen, zwischen dir und ihm umzuschalten. Jedenfalls, wenn du an Bord der Station bist. Das könnte nützlich sein. Das stimmt. Vorsicht, da drüben, Captain. Danke, ich gehe da mal runter zur Luftschleuse. Na, ja, dann ist es kein Problem. Dann haben wir die zwei Personen, die da unten agieren müssen. Luftschleuse. Warum kann nicht? Klassisch gehen. Das Verstehe ich nicht. Warum muss ich denn gehen? Aber es ist schön, wie das alles so ineinander, wir öffnen es, wie das Ganze ineinander greift. Wir haben die Luftschleusen, dann gehen wir von, zu den Schiffen rüber. Das ist schon alles gut. Raumanzug. Halt, habe ich noch nie gesehen. Ein Standard spacefleet Raumanzug. Das werde ich tragen, wenn ich aus irgendeinem Grund einen Weltraumspaziergang mache. Öffnen. War das jetzt falsch? Ja. Unter Druck setzen? Hm. So. Oh mein Gott, diesen Mann. Okay, das hatten wir alles schon. Hier kann ich wechseln. So, brauche ich aber jetzt erstmal nicht. Ich gehe jetzt erstmal zu dem Aufzug. Captain. Schiff. Ich habe gerade meinen internen der station beendet. Ich habe das Kontrollzentrum für das für den Wurmlochgenerator gefunden. Sie befinden sich zwei Stocke unter dir. Das ist toll. Ja, aber Ableton arbeitet gerade dort und mit seinen Droiden. Okay, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Ich bin tatsächlich als Droide daran vorbeigegangen. Hast du eine Idee, wie du sie weglocken kannst? Nicht wirklich, aber ich erkenne ein Sicherheitsgehäuse, das um die Bedienelemente herum installiert ist. Wenn du dich irgendwie an ihnen vorbeischleichen und den Käfig aktivieren kannst, können sie dir nichts antun. Wie komme ich also da wieder raus, nachdem ich das Wurmloch erzeugt habe? Es tut mir leid, aber das weiß ich nicht. In Ordnung. Danke. Okay. Das ist jetzt aber auch alles erstmal gar nicht so wichtig. Was nämlich viel wichtiger ist, ist diese Tür. Und da gehen wir jetzt mal rein. So, es ist zu so dunkel hier drin. Ich glaube, ich werde das Licht anmachen. Jeff. Schiff, Jakob. Ich habe Jeffs Leiche gefunden. Das ist toll. Das hätte er gern zurück. Es ist nur... Er ist an einer Art Maschine geschnallt. Nun, wenn du ihn runterbekommst, kann ich ein Peilsignal an den Körper senden. Es sollte den in der Lage sein, automatisch den Weg zurück durchs Schiff zu finden. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Er ist völlig abgeschaltet. Mein Problem ist: Ruiden-Kopf-Entfernungsmaschine. Entfernt offensichtlich den Kopf von... Ich kann sie mit diesem gelben Knopf bedienen. Nichts passiert. Kopf abnehmen Kopfabnehmenverfahren. Wenn der Druide an der Maschine befestigt ist, werden die Halsverriegelungsbolzen gelöst. Nimm den Kopf vorsichtig ab. Okay, warum sollte ich den Kopf ab abmachen. Tromium Extractor. Teufelsgerät, um das Tromium aus dem Druiden zu gewinnen. Das ist Gegenstück für Menschen wäre ein Herzreisen. Oh. Okay, ich schalt mal. Ich, das muss ich nicht ausschalten. Schild. Auf dem Schild steht Generator. Druiden sind aber nicht erlaubt. Dann gehen wir doch mal rein. Ach, Großgüte. Oh. Du bist von der Space Fleet. Ich bin so froh, dich zu sehen. Die Station ist also befreit. Ich fürchte nicht. Nein? Also, wer bist du? Wie bist du hier hereingekommen? ist eine lange Geschichte, aber ich bin in meinem Schiff hier hineingekommen und konnte an Bord schleichen. Warst du vor einiger Zeit an der Brennstoffzellentransportmission beteiligt. Wenn du dich auf die fehlgeschlagene Reise zur Erde beziehst, wir waren Teil dieses Projekts. Die gesamte Station war das. Wir haben wochenlang daran gearbeitet. Ich war Teil des Teams für technische Übertragung auf der Erdseite. Und du weißt ja, dass irgendetwas mächtig schiefgelaufen ist. Ich weiß nicht genau wie, aber ich wurde in die Anomalie hineingezogen und bin hier in den äußeren Regionen gestrandet. Warte mal, was? Du kommst von der Erde? Wie zum Teufel ist das passiert? Der da konnte nicht durch, aber du schon? Das ergibt keinen Sinn. Irgendeine Idee was während des Transfers schiefgelaufen ist. Wir haben versucht, das herauszufinden, aber wir hatten nicht wirklich viel, mit dem wir arbeiten konnten. Das spezielle Boostermodul, das wir fast ein Jahr lang gebaut und vorbereitet haben, ist während des Transports einfach verschwunden. Verschwunden? Ja, direkt vor unseren Augen. Wir hatten keine Möglichkeit, es nach dem Transportfehler zu verfolgen oder zu lokalisieren. Wir hatten also ist hier auf der Station ist hier auf der Station passiert. Also was ist hier auf der Station passiert? »Vor ein paar Tagen wurden wir aus dem Nichts heraus angegriffen. Ein Mann, der sie selbst der General nannte, zwang uns zusammen mit seiner Droidenarmee zur Kapitulation. Ich und Professor Flint haben es geschafft zu entkommen. Seitdem haben wir uns hier versteckt. Erzähl ihm von dem Plan, Stone.« »Ja, richtig. Also wir haben einen Plan ausgearbeitet, wie wir sie loswerden können. Oder besser gesagt, Flint hat einen Plan ausgearbeitet.« »Vielleicht kannst du uns damit helfen.« erzählen wir von dem Plan. Wenn wir eine aufgeladene Brennstoffzelle in die Finger bekämen, könnten wir ein Wurmloch aufbauen, das die Space Fleet Kolonie Apollo erreicht, etwa sechs Monate von hier entfernt. Wir können eine Notmeldung in der Übertragungssequenz des Wurmlochs verschlüsseln. Ein Teil ihrer Armeedivision kann dann hierher springen und diesen Ort zurückerobern. Habt ihr hier auf der Station irgendwelche Ersatzbrennstoffzellen? Was ich dir jetzt sage, ist eine streng geheime Information. Offiziell haben wir alle unsere Zellen mit dieser Transportmission zurück zur Erde geschickt. Aber es gibt noch eine hier auf der Station. Das Spaceflight-Kommando hat beschlossen, eine hier zu behalten. Warum? Ich weiß nicht. Es ist keine gute Idee, alles auf eine Karte zu setzen oder so etwas in der Art. Und wo ist sie? Wir mussten sie verstecken, also haben wir sie in den Ersatzteilspender für Druiden im Montageraum gelegt. Ich bin mir nicht sicher, wie ich sie von dort herausbekomme, aber nimm dieses Werkzeug, damit solltest du die Wartungsklappe der Maschine öffnen können. Das sollte dir helfen, die Brennstoffzelle herauszuholen. Wartet hier, ich muss dringend etwas überprüfen. Okay. Geht es dir gut, mein Freund? Sie haben auf mich geschossen. Ich kann es nicht glauben. Wir hatten keine Chance. Ihr seid Wissenschaftler, keine Soldaten. Wo haben sie dich getroffen? Die basta haben mich an der Schulter erwischt, aber ich bin okay. Wir haben es geschafft, die Blutung vorerst zu stoppen. Das ist gut. ruhig ich jetzt erstmal aus. So. Da ist auch nicht viel mehr, aber wir haben das Werkzeug. Kann ich das Werkzeug noch oben woanders einsetzen? Schlüsselwerkzeug. Chef, ich komme nach euch. Okay, na gut, dann muss ich mit dem Droiden hier herlaufen. Na, das wächst sich langsam zu einer recht komplexen Situation aus hier. So, das Werkzeug kann ich hier benutzen. Na dann. Ich kann nicht wirklich etwas sehen, es ist zu dunkel. Die Öffnung ist zu klein für mich, um hineinzugreifen. Ich muss etwas finden, das mir hilft, diese Maschine hineinzuschauen. Wie wäre es mit einem Kopf? Okay, Schiff. Ja, Captain. Ich würde jetzt gerne wieder auf den Droiden umschalten. Wie genau mache ich das? Nun schließe einfach deine Augen und denke fest daran, jemand anders zu werden. Und das sollte automatisch passieren. Du meinst so... Es sieht so aus, als hättest du es geschafft. So. Ja, ich fühle mich wieder so stark. So. Ähm, bevor wir irgendwas machen, holen wir hier unten aus der öffnen, Holen wir hier unten das Traum Oder was auch immer hier in dieser Kiste ist, aus der, aus der Schleuse. Das ist wichtig. Das brauchen wir so oder so. So, wo ist denn jetzt das Ding? Ach da, gut, dann gehen wir erstmal rufen den Fahrstuhl. Die kleine Schlaufe müssen wir jetzt drehen, sonst das lässt sich nicht an. So Mal sehen ob das überhaupt klappt, ich bin mir gar nicht sicher. So. Zack. Dann rufen wir den Fahrstuhl. Ah, das ist schön mit diesem. es erreicht doch eine Komplexität die gar nicht mal so schlecht ist so jetzt fallen, lassen wir das fallen wechseln und steigen in den Kasten klappt wechseln Tasten, nehmen und raus. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Weil ich nicht weiß, ob ich nochmal die Möglichkeit haben werde. So, die sollten auch nichts machen. So bringe ich den Captain aber vielleicht auch da hoch. Das war einfach. Halt. Fallen lassen. Nee, wieso ist denn das jetzt? Doch. Ich muss da an die Luftschleuse rein. Das war der Schritt, der fehlte. Okay. Ähm, ich gehe mal hier rüber, lasse das fallen. Und betätige mal diesen Griff. Ah, so geht's. So, und jetzt schauen wir erstmal hier. Ich hoffe, ich löse jetzt keinen Alarm aus oder, so, oder sowas. Oh, das sieht gut aus. Okay, so, gab ein kleines technisches Problem. Das muss ich erst beheben. Wir sind jetzt hier im bei dem Safe und können jetzt einen Droidenkopf nehmen. Und einmal Tromium. Um, das ist tatsächlich entscheidend. Und werden jetzt wieder in die Kiste gehen. Um, das Ganze wechselt. Ich weiß noch nicht so richtig, was der General Evilton um, tatsächlich auf der Space Station will. Das muss mich aber auch nicht betroffen machen, glaube ich. Denn ich verfolge ja ein spezifisches Ziel. Ich will mit so viel wie möglich Ressourcen in Richtung Erde fliegen, um dort möglicherweise nicht nur meine Frau zu retten, sondern auch die Außenstation Eden und die Erde ohnehin. Das heißt, auch hier werde ich mich so entscheiden, dass ich spezifische... Entscheidungen so treffe, wie sie so zu treffen haben. Das heißt, was Evil mir erstmal macht, ist mir vollkommen gleich. Solange ich tatsächlich nicht ähm, davon betroffen bin. So, jetzt probieren wir das erstmal aus hier. Ähm, fallen lassen. Wechseln. So. Raus aus der Kiste. Ersatzteilspender. Ich kann nicht wirklich etwas sehen. Wir brauchen also. Ein es ist zu dunkel und die Öffnung ist zu klein für mich, um hineinzugreifen. Ich muss etwas finden, das mir hilft, in diese Maschine hineinzuschauen. Na, probieren wir doch mal den Kopf, den wir haben. Da passt er nicht rein. Kann ich ihn auch nicht reintun. Oh. Aber da kann er hin. Okay, das war zwar nicht so gedacht, aber. Nächstes Teil, Schweißteil. Also kann ich das tun, um die Kamera anzumachen. Okay. Aber dann machen wir halt. Okay, das sieht gut aus. Nächstes Teil. Das müssen die Arme sein. Ja. Okay noch ein Teil. Das sind die Beine. Okay, dann ist es also ein... Okay, das ist ein anderer Typ. Initialisierer, Hauptprogramm zum Starten des Kerns. Abgeschlossen. Hallo, Humanoide. Bist du meine Mutter? Äh, nicht Mutter, Captain. Was soll ich also jetzt tun? Müssen die Eindringe loswerden kannst du mir helfen du kannst bei mir unserem Schiff warten okay das mache ich okay das ist also ein Space Fleet Androide weitere Anweisung erforderlich wo genau ist unser Schiff oh das tut mir leid du nimmst einfach den Aufzug nach oben auf Ebene 1 und gehst gerade aus dem Flur entlang du kannst es wirklich nicht übersehen das ist bestätigt nach meiner Ankunft halte ich mich in Bereitschaft bis ich dich wieder sehe. okay Hm. Gut, das war es also nicht. Gut, dann gehe ich mal einfach nochmal hier rein, der Einfachheit halber. Wechsler. Ähm, ich brauche jetzt also den Kopf. Ah, oh, da war ja dieser, dieser Kopfentferner. In dem anderen Raum. Das lassen wir jetzt mal fallen. Wechseln und steigen raus. So. Gehe ich hier hinein. So. Was kann ich jetzt also machen? Stromkasten war nichts. Sägeblatt. Ein Metallsägeblatt zum Schneiden von Metall. Was haben wir noch? Da waren die zwölf Wissenschaftler drin. So. Okay. Da ist auch nichts weiter. Stromschalter, Schild. Ah, aktiviere den Droidenzugang. So kriege ich den hier rein. Okay. Dann haben die Wissenschaftler das ausgeschaltet. So. Wechseln. Und... Das ging einfach. So, und jetzt oh, war wow, das, glaube ich, so, dass ich hier drüben mich hier hinstellen muss. Wechsle. Und Druidenkopfentfernung. Ach so, der hält ihn nur fest und dann kann ich den Kopf abmachen. So. Okay, hey, wir haben jetzt Stromium. Ja, wir machen jetzt erstmal. Machen jetzt erstmal das. Gehen okay, da hinein. So. so. Und jetzt probieren wir mal den aus. 1, 5 und 4, 5, 7. Noch was anderes. Okay, 3, 1, 5, 4, 5, 7. Ey, das ging ja schnell. 3, 1, 5. Gegenstand erhalten. Ja. Ich habe die Brennstoffzelle. Super. Jetzt brauchen wir noch den Kopf zurück. Das geht bestimmt auch ohne. Was war das? 4, 5, 7. So, sehr gut. Also jetzt haben wir den Druidenkopf. Wir haben die Brennstoffzelle. Die Brennstoffzelle gemäß unserer Maxime müsste auf alle Fälle mit uns mit. Druide ohne Kauf. Setzen wir mal den Kopf da wieder auf. Ich weiß noch nicht so richtig, wofür ich den brauche. Okay. Jeff. Völlig abgeschaltet. Tromium-Extraktor. Okay, also ich müsste jetzt eigentlich unserem Prämissen folgen, Jeff zu legen. Tromium-Extraktor. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Tromium ich jetzt im Moment habe. Ich habe ja hier eins gewonnen. ...und eine Brennstoffzelle. Trommel-Extrakter, trommel wird der Körper des Droiden brauchbar. Ich hätte ja noch den Chip. Soll ich, Chef? Ich weiß nicht, wofür ich den noch brauche. Chef, gleich kann ich mir noch mal helfen. Nehm ihn mal mit. Wer weiß, wofür es gut ist. So. Ich habe ihn jetzt freigelassen. Gut, dann schicke ihn. Ich einfach das. Ich ihm einfach das Peilsignal. Okay. So. Ich habe zwei Tromium, eine Brennstoffzelle. Die ist so kostbar. Ich wechsle jetzt noch mal schnell zum Droiden. Ach so. Ich erst, erst freilassen hier. Okay, die haben ja aber gar nichts gemacht. Die haben weder das Tromium aus Jeff rausgeholt, noch haben sie... Ähm, Nee, so kommt der Droide doch nicht raus. Oder? Sie haben weder das Tromium aus Jeff rausgeholt. Okay, es geht. Weder das Tromium aus Jeff rausgeholt. Ich gehe nochmal, ich gucken wir das nochmal an Kein Tromium, keine Brennstoffzelle, Schutzkäfig hier oben. Wachdienst. Hey Schwester. Hey Schwester. Hallo. Lass mich in Ruhe, Droide. Ich weiß nicht, was der Herr will. Und egal, was ich mache, wenn ich das Tromium einsetze und die Brennstoffzelle, verliere ich sie. Brauche sie aber als Disruptor Gut, reicht. Reicht mir. Okay, dann werden wir hier das Schiff verlassen. Es tut mir sehr leid, um die, die jetzt noch da sind... Aber ich brauche die Brennstoffzelle und ich brauche das Trommel. Und damit ist das Thema für mich durch. Achtung, du hast noch kein bedeutungsvolles Ende gefunden. Wenn du jetzt gehst, kannst du dieses Abenteuer nicht mehr spielen, bis du ein neues Spiel beginnst. Möchtest du wirklich gehen? Ja, ich möchte. eine Endkarte. Ja, ist Recht. Ich nehme die. Und von wegen nichts erreicht. Ich habe einen Druiden mitgenommen. Ich habe Jeff mit. Ich habe eine Brennstoffstelle und ich habe Dromio. Ich würde sagen, das ist ganz im Sinne unserer selbst gesteckten Ziele. Schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Lädt gerade. Willkommen zurück, Captain. Danke, Schiff. Wir müssen nicht mehr an die Raumstation angesagt sein. Kannst du uns bitte rausbringen? Klar, kein Problem. Ein Moment. Also, was für ein Drohbide bist du? Ich bin ein AES-Droide. Entworfen und hergestellt von Space Fleet. Mein Hauptziel ist es, die Engineerniveaus... Äh, was? Energieniveaus in einem äh, Hyper-Rückstoßmotor zu bewahren. Hast du hier irgendwo einen Hyper-Rückstoßmotor? Schiff, äh, kannst du das beantworten? Gewiss, Captain. Ich fürchte, dass ich in meinem Kern eine rein magnetische Verdrängungsmaschine betreibe. Ich habe kein Rückstoßsystem installiert. Tut mir leid. Danke, Schiff. Also, ich Schätze, das ist vom Tisch. Hast du noch andere Funktionen? Ich scheine eine kleine Aufgabensoftware in meinem Sublaufwerksystem gespeichert zu haben. Ich glaube, sie wurde von dem Ingenieur installiert, der mich zusammengebaut hat. Was ist? Sie heißt Barista .Yawa. Ich schätze, ich kann Kaffee machen. Ähm, dafür haben wir hier schon einen Nahrungsreplikator. Ist das gut. Oh. Nun, du musst jetzt anfangen, unsere Subsysteme zu lernen. Du kannst den Arbeitsplatz in der obersten Etage benutzen. Komm schon, ich zeige es dir. Das ist ja süß. Ich glaube, ich kann Kaffee machen, Barista, ja, Bitte schön. Hier findest du alles, was du brauchst. Melde dich bei mir, wenn du irgendwelche Fragen hast. Das ist bestätigt. Noch eine Sache, Captain. Ja, Schiff? Ich habe bemerkt, dass wir Jeff wieder auf dem Schiff haben. Oh ja, wo ist er jetzt? Er ist an seinem Arbeitsplatz und lädt sich auf. Hast du seinen Geist schon in seinen Körper zurückversetzt? Nein, noch nicht. Okay, warte damit mal kurz. Ich gehe jetzt dorthin. Ach, das ist das süß. Soll ich den Transfer jetzt starten, Captain? Oh, wie er blinkert. Er sich auflädt. Ja, du kannst beginnen. Wo? Captain, du hast meinen Körper gefunden. Oh, danke, danke. »Ah, gern geschehen, mein Freund. Geht es dir gut? Funktioniert dort alles wie erwartet? Systeme überprüfen?« »Es scheint alles in Ordnung zu sein, Captain.« »Gut, aber ich möchte, dass du deine Systemprüfung für eine Weile intensivierst. Okay, Kumpel?« »Ich werde die zugewiesene Rechenleistung für das Dekompilieren von menschlichen Gedichten auf die Defragmentierung von Großrechnern verteilen. »Ah, okay. Erledigt.« »Gut.« ich war nicht in der Lage, die Zeit zu erleben. Während sie auf dem Chip gespeichert war, also könnte ich wirklich ein Update gebrauchen Captain. Natürlich, es ist einfach so viel passiert. Du hast es also geschafft, die Erde zu retten? Ähm, nein. Es ist nicht so viel passiert. Aber wir sind doch wieder bei Spacefleet, oder? Nein, wir befinden uns immer noch in den äußeren Regionen. Oh, ich verstehe. Aber wir haben einen zu zuversichtlichen Plan, wie wir vorgehen wollen. Okay, das bringt uns eindeutig nicht weiter. Deine Erwartungen an den Fortschritt sind viel zu hoch gesteckt, kleiner Freund. Wir sind immer noch so ziemlich da, wo wir angefangen haben und wir haben immer noch keine Ahnung, wie wir rechtzeitig nach Hause kommen. Niemand wurde gerettet und die Existenz der Erde ist immer noch stark gefährdet. Okay, Status aktualisiert. Ich denke, ich werde hier bleiben und mich noch ein bisschen erholen. Natürlich, nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Jeff ist zurück. Haben sogar eine Medaille bekommen. Also von wegen. Es hat sich nichts getan. So. Allerdings, wie bei Straw und wie bei den anderen, die ich zurückgelassen habe, ähm, gilt auch hier, dass das Ganze natürlich nur sinnvoll ist vor dem Hintergrund dessen, dass ich bestimmte Ziele habe und ich brauche diese Brennstoffzelle und ich werde diese Brennstoffzelle auch demontieren denn dann bekomme ich ein Sternfragment sehr gut und ich kann folgende Dinge nämlich damit erstellen und zwar aus einem Sternfragment und aus einem Tromion Container kann ich einen Unterdrückungsstrahl Disruptor bauen und ich brauche jeweils einen für eine Standstation und ich hatte mir vorgenommen, wenigstens die Station zu retten, auf der meine Frau ist und zum anderen die zu retten, auf der 30.000 Menschen leben. Ähm, nicht, dass man das irgendwie gegeneinander aufwiegen kann, aber ähm, wenn ich tatsächlich hier im Weltraum alle versuche, allen Versuche zu helfen, die äh, mir begegnen, werde ich nicht genug Zeit haben, die anderen zu retten. Und deswegen machen wir jetzt folgendes, wir setzen jetzt Kurs auf des Lymianische Handelsatoll. Schauen aber erstmal, was wir hier kaufen können. Hier können wir ein Tromium kaufen, haben aber nicht genug Geld. Aber wir können den Laser verkaufen und, ups, und damit passt das Ganze. Ich schaue mal noch was anderes schnell. Hätte alles nichts war Ich hätte. Hab... Egal, wir fliegen hin. Komm, geht los. Kurs gesetzt auf Nymianisches Handelsatoll. Voraussichtliche Ankunft: 27 Tage. Das muss man sich mal in echt geben. Ne? Also es ist faktisch ein Monat, den er so in seiner Kiste sitzt, ohne menschlichen Kontakt. Wir fliegen hin. Das ging Nahezu reibungslos. In der Zwischenzeit. Raumstation Epsilon, die äußeren Regionen. Sir, so, ist alles bereit. Ja, wir sind bereit, weiterzumachen. Bevor wir das tun, wir müssen uns daran erinnern, warum wir hierher zurückgekommen sind. Ja, ich weiß es eigentlich alles sehr richtig. Ja, um eine dieser Energiezellen zu finden und zu sichern. Das war das Ziel. Und ich hätte ja faktisch eine der Zellen verbraucht, um das Wurmloch zu öffnen, um, keine Ahnung, Hilfe zu holen, aber ich hätte sie verbraucht, die Energiezelle, sie wäre weg gewesen. Und zu sichern, Brennstoffzelle, Rob, wir sind absolut sicher, dass es auf dieser Station keine Brennstoffzellen gibt, gar ja, nicht mehr. Du hast den Verbundscan selbst durchgeführt. Hm. Ich muss dich wohl nicht daran erinnern, Rob, wie wichtig eine dieser Brennstoffzellen für mich und meine Zukunftspläne ist. Ey, wie einfach dieser Deal wäre. Ich könnte dem seine Brennstoffzelle geben und würde er einfach weiterfliegen. Stattdessen haben wir diesen Stress. Nein, General, das tust du nicht. Wenn die Station sauber ist, kannst du mit der Operation fortfahren. Ja. Warum sprengen wir die Station noch gleich in die Luft? Ich kann nicht zulassen, dass sich diese Technologie hier weiterentwickelt und gewöhnlich. Außerdem, es gab ein Verfallsdatum auf den Zündern. Verstehe, du verschwendest nichts. Du denkst an die Umwelt. Jetzt zerstört sie Epsilon. Als hätten sie so oder so gemacht. So. Bedauerlich. Tag unter 10 im Orbit von Lymianisches Handelsatoll. Handelsstation. Kontakt. Das gefällt mir. Das ist super, wie das... Willkommen auf meiner Handelsstation. Warte kurz, und ich schicke dir unseren aktuellen Bestand an Artikel. Den kenne ich schon. Ich will aber erst einmal den Laser verkaufen. Niedrige Energie, Laser können wir verkaufen 50? Wunderbar. Na ja, komm, gibt es noch etwas anderes? Ja natürlich. Ich würde gerne etwas kaufen. Und zwar hätte ich gern. Oh, das Maschinenupgrade wäre natürlich auch toll. Ich hätte gern Romeo. Einmal kaufen für 300 und los. Vielen Dank. Gibt es noch etwas anderes? Nein, ich denke nicht. Ich denke, ich werde das Atoll verlassen. Ich glaube, ich bin hier fertig. In Ordnung. Einen schönen Tag noch. Gleichfalls. Auf Wiedersehen. So. Jetzt sieht das Ganze nämlich schon mal so aus. Halt. Ne, das will ich nicht bauen. Ich will das nicht bauen. Ähm, für die V3 fehlt mir hier noch das Upgrade. Und das, die würde nochmal also noch ein Drittel schneller fliegen. Das wäre schon toll. Ähm, so, aber ich schau mal, was ich hier am Schiff habe. Und zwar, ich habe dreimal Tromium vier Sternfragmente. Das würde bedeuten, ich würde halt, schau mal schnell, da ich nicht kämpfen werde. Und durch die Schmugglerroute will, ich brauche insgesamt drei Sternfragmente. Es wird gemunkelt, dass der Preis für den Eintritt in den Space Sektor drei Sternfragmente beträgt. Zurück. Das würde bedeuten, dass ich, verlassen, mit dem aktuellen Stand bereits die Schmugglerroute passieren würde. Ich habe eine Brennstoffzelle im Schiff. Ich habe bei Sternfragmente um die Schmuggler zu bezahlen und ich hätte könnte mir ein Disruptor bauen um die Sternstation meiner Frau zu retten also brauche ich wenigstens noch ein weiteres Sternfragment um ihn zu retten und dann können wir eigentlich losfliegen das, das ist eigentlich ziemlich gut Gut, wir haben jetzt auch viel auf dem Weg geopfert. So ist es nicht, ne? Also Straw ist gestorben. Um, wir haben eine VL624 hinter uns gelassen und schlussendlich auch die beiden Wissenschaftler jetzt auf Epsilon. Aber ich habe gesagt, das wird nicht, das wird nicht einfach. Verlassen. Gut, okay. Egal. Wir fliegen weiter. limianisches Handelsatoll. Da sind wir jetzt. Trade and Pay, Trade and Pay, was ist mit denen? Trade and Pay, da gibt es auch Tromium, auch Tromium, auch Tromium und auch Maschine. Oh, da ist es Maschine. Credit Preiswert kaufe Tromiumbehalter 3 auf dem Schiff. Hm. Okay. Also das heißt, ich brauche irgendwie im ich brauche irgendwie muss ich an Geld kommen. Obwohl Tromium eigentlich gar nicht das Problem ist gerade. Ne? Also halt, schauen wir noch mal. Habe ich drei auf dem Schiff. Das heißt, ich könnte... Dromium muss ich gar nicht kaufen. Ich brauche eigentlich nur... Was war das? Außenposten, Finanzsystem. Interessiert mich nicht. ist bestimmt wichtig auch. Was ist das? ist das ein Dromium? Der ja, noch ganz wichtig, ne? Der ja, Hauptproduzent von Medikamenten. Hm, also ich brauche es eigentlich nicht. Ich brauche nur ein Sternfragment. Ein Sternfragment. Und da ist das Space Gate. Es ist ein Hochgeschwindigkeitstransittunnel, der mit dem Spacefleet-Sektor verbunden ist. Es gibt Gerüchte, dass Lime der Union heimlich erlaubt, das Space Gate zu benutzen, um Truppen zu den Space Fleets, in den Space Fleet Sektor zu verlegen. Und wenn ich das benutzen könnte, das Space Gate. würde ich würde glaube ich sehr viel Zeit sparen. 90 Tage. 90 Tage würde ich mir sparen. Na gut, das sind ja alles spätere Überlegungen. Wir fliegen jetzt erstmal in diesen Sektor. Großgesetzt auf Trade and Pay. Voraussichtlich Ankunft 32 Tage. Oh, da habe ich Glück gehabt. Da habe ich gedacht, da gibt es einen Kampf. Bin ich gar nicht für ausgerichtet. Du siehst also, Captain, die Temperatur kann nicht der einzige Grund für diese Uhr sein. Hier muss ein anderer Faktor im Spiel sein. Es tut mir leid, dich zu stören, Captain. Ja, Chef. Ich wollte dir nur mitteilen, dass wir an unserem Ziel angekommen sind. Okay, danke. Es tut mir leid, aber wir müssen das ein andermal fortsetzen. Überhaupt kein Problem. Ich habe auch noch andere Aufgaben zu erledigen. So, gehen wir so ins Cockpit. Das geht schneller. So, und an der Stelle würde ich sagen, breche ich das Ganze mal ab. Also das heißt, wir sind jetzt ein ganzes Stück vorangekommen. Wir haben Epsilon verloren, ja, aber wir haben ein weiteres Sternfragment und ein Tromiumbehälter bekommen. Wir sind sehr weit weg, haben sehr guten Vorsprung vor dem Sonnenplaster. Hier sind wir nämlich gestartet und ähm, ich bin guter Dinge, dass wenn wir uns hier jetzt im limianischen Raum, das wird so der zweite Teil sein des Spiels, nehme ich mal an, nach dem Intro, das wir hier gerade gespielt haben, ähm, dass wir sehr schnell in Richtung Erd uns auf den Weg machen können. Ich brauche ein bisschen Geld, um mir ein Maschinen-Upgrade zu kaufen. Ähm, das sieht aber ganz gut aus. Vielleicht probiere ich das mal Nugget-Knoten, was ist das? Ein kleiner mit Bergen bedeckter Planetoid, ursprünglich war er nicht viel größer als der Mond der Erde. Jahrzehntelanger Bergbau hat seine Masse um mindestens ein Fünftel reduziert. Die haben den zerbohrt wie ein schwarzer Käse. Zellig, das ist der Urlaubsplanet gewesen, genau, das hatten wir schon. Und Fenton Perth. Geheimnisvoll, geheimnisvoll. Was ist Talerwand? Ein kleiner Planet mit fast keinen Einwohnern. Okay. Aber Lime und P, das scheinen die zwei Zentralen zu sein. Ähm, und ich denke aber mal, wir schauen uns zuerst den Nugget-Knoten äh, Knoten an. Also wir fliegen faktisch in dieser da. Also Nugget-Knoten, Thalic, Fenton und dann Richtung Lime. Und ich hoffe, dass das äh, sicher alles gut ausgeht. Okay. Das aber soll es für heute gewesen sein. Und ich bin sehr gespannt, wie es beim nächsten Mal ähm, weitergeht. Äh, und denke, dass wir jetzt ein gutes Drittel des Spiels gesehen haben. Mal sehen, was noch auf uns zukommt. Also bis dahin. ciao.